Boah, ich werde auch von beiden Seiten angegriffen, dein Ernst. Okay, einen habe ich. Wo ist der andere? Da. Hey, du Fortnite-Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Fortnite. Heute spielen wir mal wieder Fortnite Battle Royale in der neuen Season. Also das wird auf jeden Fall ziemlich interessant, denn in dieser Season kann man keine Sachen mehr bauen. Und deshalb sind die ganzen Schwitzer-Kids nicht mehr da. Das ist zum Beispiel auch für Leute wie Chris sehr, sehr gut. Vergesst nicht, meinen Creator-Code zusammen unten abzuchecken und damit eure coolen, coolen Skins zu kaufen. Wie zum Beispiel meinen neuen coolen Skin, diesen Kaugummi-Dude. Keine Ahnung, ich fand ziemlich cool. Und ja, wir fangen an. So, und da fängt unser Match auch schon an. Ja, würde ich sagen. Ich bin noch nicht so krass erfahren in diesem Spiel, aber ich denke, das Wichtigste ist erstmal mich ein bisschen umzugucken. Und äh, ja, zu gucken, ob wir hier zum Beispiel irgendwas Gutes finden. Okay. Ist jetzt nicht so besonders gut gewesen, aber gucken wir uns mal um. Ich habe ein paar Tipps von euch bekommen. Und äh, ja, ich versuche jetzt ein bisschen noch äh, anzuwenden. Und äh, ja. Oh, okay. Nice. Neue Waffe. Okay, Waffen haben wir jetzt, müssen wir nur noch nach Spielern suchen. Oh, da ist einer. <lacht> der ist auch runtergefallen. <lacht> Was macht der? Ja, easy kill, ne? Oh, ich habe eine Waffe gefunden. Okay, ich glaube, jetzt sollte ich ungefähr das haben. Gut. Gehen wir woanders hin. Mach einfach die Wand kaputt. Yeah. Wo oh, ist da einer? Ich höre Geschosse. <lacht> ich weiß nicht. Äh. Ich habe gerade daran gedacht, mich hochzubauen, aber das funktioniert ja gar nicht in dieser Season. Äh... Aber ich konnte seinen Lutsch schön abstauben. Wo ist denn der? Ich möchte jetzt nicht einfach reinrushen, deshalb... Oh! Komm schon! ich mein AIM! Oh, ich hab ihn! Lol, okay, ja. Ich werde besser im Spiel. Immerhin zwei Kills schon. Schmackhaft. Ja. Das Da ist Oh! Oh, sein Leben ist schlecht! Sein Leben ist schlecht! Ja, Mann, er muss wahrscheinlich reloaden! Aber das Geile bei diesem Spiel ist auch, muss ich sagen, es hat schon Ähnlichkeiten wie Team Fortress. Zum Beispiel gibt es ja auch Random Crits, die sind äh, ziemlich cool im Spiel. Und äh. Ist da noch einer? Ich hab irgendwas gehört. Ah, nice, haben wir haben eine Chest gefunden! Uiuiui, uh. ui, ui. also die Waffe hätte ich gerne, äh, so, oh ein Auto, Yabba, ja, lass mit dem Auto rumfahren, hier warte, das ist besser, oh, oh, <lacht> komm lass uns mit dem Auto fahren, das sieht viel cooler aus, mit diesem Tigerstreifen, yeah, oh, okay, <lacht> okay, hat gepasst, komm mal durch, so, oh, Okay. Will ich einen abschießen, ne? Das gefällt mir aber so gar nicht, mein Freund. Bam! Oh, ich werde auch von beiden Seiten angegriffen, dein Ernst. Okay, einen habe ich. Wo ist der andere? Da. Bleib stehen, Mieze! Ah, nice! Alter, heute läuft richtig gut. Oh, da ist ein Alpaka. Oder so so ein... dieses typische fahrzeug packer da. Na, Was auch immer. Na. Ah, nice. Oh, eine Chest. Ja, okay. <lacht> kann man... Kann man machen. Kann man machen. Gut. Lol. Was ist das denn für ein Ort? Ich war noch nicht überall auf der Map, deshalb ist das ziemlich interessant hier alles zu sehen. Alter, hier gibt's es ja voll viele Chests. Bruder. Jo, Als ob jemand anderes hier schon war. Na ja, gut. Mein Loot jetzt. Oh, da ist er noch. Denkst du, du kannst dich verstecken da hinten? <lacht> I am almighty! Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Vielleicht hab nicht drauf? Doch. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Oh, da ist einer Komm schon, komm schon Yeah, Alter, ich rasiere, Alter Junge, so mal! Hallo, kann man da hoch? Lol, <lacht> man kann da hoch Woll ich hier hoch? Oder lieber nicht Hallo Die sind nicht nett Dann weg hier <lacht> Machen für die style Boah! Na, no, ich kann ihn verstehen. Okay, nice. Alter, also, die können mich nicht aimen! Okay, jetzt ein bisschen, aber... Wie kann das sein, dass ich nur Nubs in der Runde habe? Oder ich einfach ein krasser Pro geworden? So, nächstes Auto! der braucht schon Straßen. Oh! Komm, komm, komm! Oh shit! Da! Ah! Ieeeet! Oh, er hat mich sowas von, aber I have to lo low ground! Was willst du tun? Oh shit, oh shit, er weiß, was er tun will! Was Da, da! da. Nein, nein! Oh, ich bin tot, ich bin tot! Ich bin so aus Tod. Ich krieg das nicht hin. Ich bin so aus Tod. Da! Ja, ja. Fuck. Okay, wir waren aber zumindest achter. Richtig gut. Bisher mein äh, bester Standpunkt. Und äh, ja, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann lasst schön den Like da. Abonniert unten den Kanal. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir dann wieder Fortnite Battle Royale spielen. In der neuen Season, die wird richtig. Was ein Albtraum. Ich habe Tages eigentlich heute. Was ein Albtraum. Wie viel Uhr haben wir? <lacht> <lacht> <lacht> Was ein Albtraum. Ich habe Tages eigentlich heute. Us. among us <laughs> hey bro you just posted cringe you're going to lose subscribe